Hallo Angelfreunde. Heute bin ich im Kantenkirchen bei Moritz angeladen um neue Jig-Köpfe zu kaufen. Wie Sie sehen können, gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Angler können sich darin verlieren. Also welches auswählen? Es gibt viele Formen von Jigkapfen. Die bekanntesten sind der Rundkopf mit seiner richtigen Rundform, die Football-Jigkapfe, der sieht so aus wie ein Football, der RE-Jig und der Fischkapfe. Der Rundkopf: Es ist der einfachste und günstigste Jigkapf. Er kann für alle Arten vom Angeln benutzt werden. Er ist der Beste für einfaches Einleiern. Er hat gutes Flankverhalten, eine langsame Absinkphase und eine gute Wurfweite. Der Football-Tick. Er kann für alle Arten vom Angeln benutzt werden. Es ist ein sehr stabiler Kopf für das Vertikalangeln. Ich finde ihn besser mit langen Schaden oder Fineskeln beim einfahren Einleiern, weil er viel flanken macht. Wir haben wenige Hänge mit diesem Jigkopf. Macht ein gutes flankverhalten vom Ufer und reduziert das flanken beim Vertikalangeln. Es ist super für Vertikalangeln oder einfach ein Lion vom Ufer. Der Eridjig jig ein spezieller Dickkopf zum Vertikalangeln oder für langsames Zupfen, weil es schön den Köder am Grund präsentiert. Er ermöglicht guten Grundkontakt und reduziert das Flanken. Es ist gut für Fließwasser oder Augen auf dem Grund. Der Fisch, die Kopf. Sie sind auf einen bestimmten Köder abgestimmt und daher bei verschiedenen Arten von Ködern kaum erstellbar. Sie haben ein gutes Flankverhalten, eine gute Wurfweite, einen geringen Strömungswiderstand und eine schnelle Absinkphase. Farben Diese Dickkopfe können Farben haben oder nicht und mit oder ohne Augen sein. Dies kann einen Unterschied machen beim sehr schwierigen Fischen. Man sollte sie der Farbe des Wobblers anpassen. Im Allgemein Allgemeinen ist es aber gemacht, um dem Angler zu gefallen. Natürlich gibt es unterschiedliche Gewichte, von 0,4 bis über 500 Gramm. Mehr dazu in einem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen und gefallen. Viel Erfolg und Petri Heil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.